Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um seinen Reformkurs hat Bundeskanzler Schröder heute Rückendeckung von der SPD-Führung erhalten. Der Vorstand trägt jetzt die Agenda 2010 des Parteichefs mit. In einer überraschend angesetzten Abstimmung wurde der Leitantrag für den Sonderparteitag mit großer Mehrheit gebilligt. Allerdings gab es vier Gegenstimmen und vier Enthaltungen. Zuvor hatte der Kanzler klargestellt, dass er ohne breite Unterstützung für seine Pläne keine Arbeitsgrundlage mehr sähe. Gut vier Stunden hatte der Bundeskanzler mit Parteivorstand und Fraktionsspitze um seine Reformagenda 2010 gerungen. Am Ende stand die Abstimmung über den Leitantrag für den Sonderparteitag am 1. Juni. 28 von 36 Vorstandsmitgliedern gaben den Sozialreformen schließlich ihren Segen. Das ist eine gute Basis dafür, dass ich sicher bin, dass wir auch auf dem Parteitag am 1. Juni eine breite Unterstützung für die notwendigen Maßnahmen er er erreichen werden. Am Morgen war der Kanzler noch deutlich angespannter. Noch einmal machte er den Parteilinken klar, dass er nur noch über Details reden wolle. Für ganz widerspenstige Genossen schickte er eine indirekte Rücktrittsdrohung gleich hinterher. Wer etwas anderes beschließen will oder durchsetzen will, der muss wissen, dass er die inhaltliche Grundlage für meine Arbeit mir entzieht und mich zu Konsequenzen zwingt. Immerhin haben Partei Linke und Gewerkschafter erreicht, dass fünf Arbeitsgruppen bei den strittigen Punkten des Leitantrags noch einmal nach Kompromissen suchen. Zu den Stichworten Arbeitslosengeld, Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, Ausbildung, Rente und Folgerungen der Agenda für die neuen Bundesländer, für bestimmte Problemregionen. Das sind wichtige Felder, in denen ja noch Details jetzt nachgeliefert werden bis zum Parteitag. Die spd linken sind sich sicher, bis zum Sonderparteitag wird der Leitantrag noch geändert. Dennoch, Kanzler, Generalsekretär und Fraktionschef können heute zufrieden sein. In der Machtprobe mit Partei-Linken und Gewerkschaftern haben sie erstmal ihre Linie durchgesetzt. Und das ist guter Rückenwind für die Regionalkonferenzen heute und in den nächsten Tagen. Die erste dieser Regionalkonferenzen hat am Abend in Bonn begonnen. Vor SPD-Mitgliedern aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verwahrte sich Bundeskanzler Schröder nachdrücklich gegen Vorwürfe der Reformkritiker. Sie verschlossen sich den enormen Problemen, mit denen Deutschland zu kämpfen habe. Es gehe jetzt um die Frage, ob die SPD die Kraft sei, die nötigen Veränderungen zu gestalten. Die vor dem Tagungshotel demonstrierenden Gewerkschafter sind zum großen Teil auch Mitglieder der Regionalkonferenz. Sozialabbau werfen sie der SPD-Führung vor. Ihr Protest soll ein Stachel sein im Fleisch der SPD-Spitze. Wir wissen, dass unsere Aktionen sehr großen Einfluss darauf haben, was tatsächlich umgesetzt wird. Die Geschlossenheit, die demonstriert wird, ist nur eine äußerliche. Wir wissen, dass wir noch sehr viel beeinflussen können. und Wir wollen alles tun. Wir wollen uns nicht vor die Verantwortung drücken, tatsächlich jetzt noch Einfluss zu nehmen. 500 Funktionäre aus drei Bundesländern diskutieren über die SPD-Reformpläne. Die Stimmung abwartend verhalten. Dass es zum offenen Schlagabtausch zwischen Basis und Führung kommt, glauben die wenigsten. Überzeugungsarbeit will die Parteispitze nun leisten. Weil ich glaube, dass es tatsächlich keine inhaltliche Alternative gibt. Wir haben es mit einer Reihe von bitteren Wahrheiten zu tun. Eine dieser bitteren Wahrheiten ist, dass der Sozialstaat unter den obweitenden Bedingungen so nicht mehr finanzierbar ist. Kein stürmischer, aber freundlicher Applaus für den Kanzler. Gestärkt durch den Abstimmungserfolg im SPD-Präsidium, wirbt er jetzt an der Basis für seinen Kurs. Wer der Auffassung ist, dass das politische System angesichts dessen unverandert bleiben könnte, der ist wirklich strukturkonservativ, der will nicht bewahren, weil er nicht entwickeln will, sondern der will an etwas festhalten, was längst verloren ist. Schröders Reformkurs könnte das Image der SPD verändern. Die Basis soll seinen Kurs jetzt mittragen. In insgesamt vier Regionalkonferenzen will der Kanzler die Agenda 2010 den Genossen schmackhaft machen. Auch die Bundesregierung hat jetzt ihre Erwartungen für die Wirtschaftsentwicklung gedämpft. Wirtschaftsminister Clement schraubte die Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach unten von einem auf 0,75 Prozent. Dieser Wert liegt aber immer noch über den Vorhersagen der Wirtschaftsforscher. Pessimistisch ist auch die Stimmung bei den Unternehmen selbst, wie das Münchner IFO-Institut in seiner neuesten Umfrage ermittelt hat. Er sei Optimist, so der Wirtschaftsminister. Deshalb hob Wolfgang Clement die positiven Elemente in der korrigierten Wachstumsprognose hervor. Die Wirtschaft erhole sich zwar nur langsam, Impulse gebe es unter anderem durch den Export. Außerdem helfe. Insbesondere das Ende des Irakkrieges, die gesunkenen Ölpreise und gestiegene Aufträge und Produktion. Die Arbeitsmarktentwicklung wird ähnlich wie in der Gemeinschaftsdiagnose der Institute beurteilt für 2003. Also knapp 4,5 Millionen, leider noch in diesem Jahr. Mehr Arbeitslose und weniger Wachstum bedeuten höhere Ausgaben und gleichzeitig geringere Steuereinnahmen. Die Opposition sieht enorme Probleme auf den Bundeshaushalt zukommen. Wir werden schon in wenigen Tagen mit der Steuerschätzung im Frühjahr dokumentiert bekommen, dass auch der Bundeshaushalt auf Sand gebaut ist. Wir werden im Laufe des Jahres eine wesentlich höhere Arbeitslosigkeit im Durchschnitt haben, als die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht zugrunde gelegt hat. Und wir werden am Ende des Jahres wieder Schlusslicht beim Wachstum in der Europäischen Union sein. Wolfgang Clement hofft noch auf 0,75 Prozent Wachstum. Den Optimismus des Wirtschaftsministers kann das IFO-Institut nicht teilen. Die Münchner befragten 7000 Unternehmen. Ergebnis: Die Geschäftserwartungen haben sich deutlich verschlechtert. Das Klima in der Wirtschaft ist außerordentlich schlecht und es wird leider doch schlechter. Nach einer leichten Verbesserung zu Jahresbeginn, die uns Hoffnung gemacht hat, ist aber doch nun klar, dass die Reise weiter nach unten geht und es ist einfach noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, so leid mir das tut. Dennoch bescheinigt der IFO-Chef Kanzler und Wirtschaftsminister, mit den Reformen Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen. Fast fünf Jahre nach dem Zugunglück von Eschede will das Landgericht Lüneburg den Prozess einstellen. Der Vorsitzende Richter Dölp schlug heute in Hannover vor, das Verfahren gegen drei Ingenieure gegen Zahlung einer, eines Bußgeldes zu beenden. Es sei keine schwere Schuld der Angeklagten feststellbar. Die Nebenkläger hatten zuvor versucht, mit Befangenheitsanträgen gegen die Richter eine Einstellung abzuwenden. Bei dem ICE-Unglück waren 100 und ein Mensch ums Leben gekommen. Die heutige Erklärung des Gerichts in Hannover kommt faktisch einem Freispruch für die drei Angeklagten gleich. Wegen geringer Schuld sollen sie lediglich eine Geldbuße in Höhe von je 10.000 Euro an die Staatskasse zahlen. Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Angeklagte müssen dem allerdings noch zustimmen. Dafür haben sie bis zum 8. Mai Zeit. Der Vorsitzende Richter begründete sein Vorgehen unter anderem damit, dass den drei Ingenieuren nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie für das Zugunglück von Eschede verantwortlich sind. Ganz generell vertrete ich die Auffassung, dass eine Einstellung des Verfahrens ein großer Erfolg der Verteidigung wäre. Auch unter diesen Auflagen 10.000 Euro? Diese Auflagen sind nichtssagend. Fassungslosigkeit hingegen bei den Hinterbliebenen und Vertretern der Nebenklage. Sie können nicht verstehen, dass der Strafprozess um das Zugunglück von Eschede mit einer Einstellung enden könnte. Und dass im Grunde jetzt die Nebenkläger bzw. deren Vertreter sogar noch irgendwie kritisiert werden, in, in diesem Zusammenhang finde ich also ganz unglaublich. Zu Beginn des Prozesstages hatten die Anwälte der Nebenkläger versucht, die Erklärung des Vorsitzenden Richters mit einem Befangenheitsantrag in letzter Minute zu verhindern. Dies muss nun eine andere Kammer bis Freitag prüfen. Der Prozess müsste möglicherweise von vorn beginnen, sollte der Antrag Erfolg haben. Rechtsexperten halten dies allerdings für unwahrscheinlich. Mit dem heutigen Tag ging einer der größten Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik faktisch zu Ende. Zufrieden sein damit können die Verteidiger der Angeklagten. Nicht zufrieden sein können die Nebenklägervertreter. Sie haben aber bereits angekündigt, dass es möglicherweise einen Prozess in den USA geben wird. Dort drohen der Deutschen Bahn AG möglicherweise Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. Zum ersten Mal beschäftigt sich seit heute ein Strafgericht mit den angeblichen Schmiergeldzahlungen bei der Übernahme der ostdeutschen leuna raffinerie durch den französischen Elfkonzern. Bei der Verhandlung in Paris bestritt der Geschäftsmann Holzer, dass es bei der Privatisierung Zahlungen an deutsche Politiker oder Parteien gegeben habe. Der frühere Elfmanager Servin sprach dagegen davon, dass Geld an zwei Minister geflossen sei. Namen nannte er nicht. Die früheren irakischen Oppositionsgruppen wollen innerhalb von vier Wochen eine Konferenz zur Wahl einer Übergangsregierung einberufen. Darauf einigten sich die Vertreter heute bei Gesprächen mit dem US-Zivilverwalter Garner in Bagdad. Es war das zweite Treffen der Opposition seit dem Sturz der Regierung von Saddam Hussein. Viele Anwesende sprachen sich daneben für einen baldigen Abzug der US-Truppen aus. Demonstrationen vor den Panzerkanonen der amerikanischen Streitkräfte. Seit Tagen zwar ein gewohntes Ritual, heute richteten sich diese Proteste gegen die Amerikaner und die Teilnehmer am Kongress zum Aufbau des Irak. Schiiten, die Mehrheit im Land, fühlten sich unterrepräsentiert. Andere sahen durch den Einfluss der Amerikaner die Rolle des Islam im neuen Irak bedroht. Seine Aufgabe ist es, die teilweise weit auseinanderklaffenden Interessen irgendwie zusammenzubringen. Jay Garner, Verwalter des Irak nach Saddam, Schiiten und Kurden, Stammesführer und die Chefs von Exilparteien. Die meisten waren zwar gekommen, suchten aber den Tag über lange vergeblich nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Anders als beim letzten Treffen nimmt auch der dem Iran nahestehende Hohe Rat der Islamischen Revolution teil, die größte schiitische Organisation also. Schon in vier Wochen hofft man, eine Übergangsregierung bilden zu können. Der Kongress war ein Erfolg, weil diesmal wesentlich mehr Gruppen teilgenommen haben als beim letzten Mal. Zum Beispiel der Rat der Islamischen Revolution, einer der radikalsten Schiitengruppen. Eine solche breite Zusammenarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Amerikaner, um die Iraker von ihren, wie sie sagen, guten Absichten zu überzeugen. Das alles an seinem Geburtstag. In seiner Heimatstadt Tikrit bekam er sogar ein kleines Geburtstagständchen. Saddam, du bist der Stolz unseres Landes, riefen diese Unverbesserlichen. Die Amerikaner sahen weg. Der britische Premierminister Blair hat sich gegen eine Rückkehr der UN-Inspektoren in den Irak ausgesprochen. Bei der Suche nach Massenvernichtungswaffen habe sich die Lage geändert, sagte Blair in London. Zu gegebener Zeit solle es aber eine unabhängige Bestätigung für mögliche Funde geben. Mit der Existenz von Massenvernichtungswaffen war der Krieg begründet worden. Nordkorea hat den Vereinigten Staaten ein Aussetzen seines Atomwaffenprogrammes angeboten. Das bestätigte der amerikanische Außenminister Powell. Die USA würden den nordkoreanischen Plan nun prüfen. EU-Diplomaten sagten heute nach einer Unterrichtung mit chinesischen Regierungsvertretern, Nordkorea habe bei den Gesprächen in der vergangenen Woche in Peking zur Voraussetzung gemacht, dass die USA ihre feindliche Haltung gegen das Land aufgeben. Bei den Präsidentschaftswahlen in Argentinien haben die Peronisten gewonnen. Unklar ist allerdings noch, wer neues Staatsoberhaupt wird. Der frühere Präsident Carlos Menem erhielt nach der ersten Wahlrunde rund 24 Prozent der Stimmen. Sein Gegner Nestor Kirchner kam auf 22 Prozent. Am 18. Mai werden sie in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Die Peronisten bestimmen seit Jahrzehnten die argentinische Politik. Das Land steckt im vierten Jahr in einer Rezession. Bis zu 25 Prozent der Menschen sind Arbeitslos. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS in Hongkong, Singapur und Kanada ihren Höhepunkt überschritten. Dort sinke die Zahl der neuen Krankheitsfälle. Vietnam habe es als erstes der betroffenen Länder geschafft, die Lungenkrankheit unter Kontrolle zu bringen. In China melden die Behörden dagegen täglich zahlreiche Neuerkrankungen. Heute waren es 203. Wanderarbeiter dürfen Peking nicht mehr verlassen. Nach zwei Tagen Flug hat die Besatzung der Soyuz an die internationale Raumstation ISS angedockt. Der amerikanische Astronaut Lou und sein russischer Kollege Malenchenko wurden von der Besatzung herzlich begrüßt. Sie sollen eine Woche lang eingearbeitet werden und dann die bisherige Crew ablösen. Es ist der erste bemannte Flug ins All seit der Columbia-Katastrophe vor knapp drei Monaten, bei der alle sieben Astronauten ums Leben kamen. Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum auch gegen die Hersteller von Kontrastmitteln für Röntgenuntersuchungen. Zunächst waren Ermittlungen gegen Ärzte und pharma bekannt geworden. Die Ärzte sollen Rückvergütungen von den Großhändlern erhalten und nicht an die Krankenkassen weitergeleitet haben. Der Schaden liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Auf Schloss Kripsholm bei Stockholm wurde heute der Weltkinderpreis für Kinderrechte verliehen. Die Schirmherrin Königin Silvia verlieh einen der Hauptpreise an James Aguirre aus dem Sudan. Er wurde für seinen Kampf gegen die Kindersklaverei ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind Maggie Barankitze aus Burundi und eine brasilianische Kinderhilfsorganisation. 288.000 Kinder hatten weltweit in Schulen über die Gewinner abgestimmt. Der Preis, auch Kindernobelpreis genannt, wird seit drei Jahren verliehen und ist mit insgesamt 55.000 Dollar dotiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 29. April. Südlich der Alpen sorgt ein Hoch für Sonne. Uns bringen Tiefdruckgebiete Wolken, Wind, Regen und Gewitter. Da aber auch milde Mittelmeerluft heranfließt, bleibt es recht warm. Heute Nacht ist es meist wolkenverhangen und der Regen lässt nicht lange auf sich warten. Mit Blitze und Donner zieht er von Südwesten heran. Morgen Vormittag liegt fast ganz Deutschland im Gewitterregen. Nur im Südosten bleibt es wahrscheinlich trocken. Am Nachmittag und Abend reißt die Wolkendecke auf und es gibt nur noch wenige Regenschauer. Es bläst ein lebhafter, böiger Südwestwind. In den Hochlagen und in Gewitternähe auch Sturmböen bis 80 km pro Stunde. In der Nacht recht milde 10 bis 14 Grad. Südlich der Donau mit 6 bis 9 Grad deutlich kühler. Am Inn werden morgen 24 Grad erreicht, sonst 16 bis 23 Grad, an der Nordsee kühle 13 Grad. Wechselhaft und windig geht es in den nächsten Tagen weiter. Mal mehr, mal weniger Regen, immer wieder Gewitter und gelegentlich etwas Sonne. Dabei bleibt es frühlingshaft mild.